Das Konzept ist ja ziemlich schnell erklärt. Windräder sind am effektivsten dort, wo viel Wind weht. Und das ist oft auf offener See. Um bei der Energiewende also schneller voranzukommen, sollen, dieser Logik folgend, nun die Offshore-Kapazitäten möglichst schnell ausgebaut werden. Aber weil ja nicht nur wir die Energiewende vorantreiben wollen, sondern die EU insgesamt, und man auch da am effektivsten ist, wenn man zusammenarbeitet, haben sich die Nordseeanrainer bei einem Gipfel in der belgischen Nordseeküstenstadt Ostende auf einen Kurs geeinigt, der nicht auf Sand gebaut sein soll. Michael Grütz. Abflug Amsterdam. Auf unserem 40-minütigen Flug über verschiedene Windparks der Nordsee bekommen wir einen Eindruck davon, wie aufwendig die Energiewende wirklich ist. Spezialschiffe mit besonderem Fachpersonal werden benötigt für den Aufbau der Windräder. Wetter und Klima spielen beim Ausbau und für die Technik eine entscheidende Rolle. Zudem verlaufen Leitungen durch verschiedene Hoheitsgebiete. Und je weiter draußen die Windparks stehen, desto schwieriger ist es, die Energie ans Festland zu bringen. Schon heute gibt es zahlreiche solcher Windparks und es soll noch viel mehr werden. Es ist ein Meilenstein, die Nordsee zum größten grünen Kraftwerk der Welt zu machen. Bis 2050 wollen wir in der Lage sein, 300 Millionen europäische Haushalte mit Elektrizität zu versorgen. Es sind kühne Pläne. In Ostende präsentieren sich die Staats- und Regierungschefs der sogenannten Nordseekoalition als Kapitäne der Energiewende und posieren auf der Connector. Einem der größten Mehrzweckschiffe für Unterwasserkonstruktionen weltweit. Die Botschaft: Ausbau der Windenergie, aber vor allem mehr Koordination. Beispiel: Mit Hilfe der Connector soll in drei Jahren eine Energieinsel in 45 km Entfernung von der Küste Belgiens entstehen. Windstrom aus verschiedenen Ländern per Kabel bündeln und zu den Verbrauchern weiterleiten.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 Wir produzieren Energie längst nicht mehr nur für uns selbst, sondern auch für unsere Nachbarn und umgekehrt. Großbritannien hat mit Abstand die meisten offshore windparkkapazitäten in der Nordsee. Deutschland betreibt mehr als 20 Windparks, dann folgen Dänemark, Belgien und die Niederlande. Doch trotz aller Ankündigungen, der Ausbau geht kaum voran. Last year. Im letzten Jahr hatten wir in Europa nicht eine einzige Unterschrift unter eine finale Investmententscheidung für ein großflächiges Offshore-Windprojekt. Das zeigt Ihnen, dass sich die Wind- und besonders die Offshore-Industrie in Europa schwer tut. Die Nordsee als größtes grünes Kraftwerk, das wird also noch dauern. Dennoch gibt es Grund zu Optimismus, weil Europa gar nicht anders kann als zu handeln. Und den nordsee energie im belgischen Ostende begleitet hat meine Kollegin Iris Seiram, mit der ich am Abend gesprochen habe. Iris, die Staats- und Regierungschefs der Nordseeanrainer, die sprechen ja selbst von einem kolossalen Unterfangen. Extrem ehrgeizige Ziele sind das. Wie soll die Umsetzung bis 2030 gelingen? Ja, getreu nach dem Motto, gemeinsam sind wir stärker. Also die Anrainerstaaten haben ja hier heute die Deklaration unterschrieben, in der sie sich verpflichten, besser zusammenzuarbeiten, die Verfahren koordinierter zu machen, die Lieferketten abzustimmen. Also das will man eben nutzen, um diesen wirklich doch sehr ambitionierten Ausbau bis 2030 und dann ja nochmal bis 2050 zu schaffen. Es gibt also noch zahlreiche Probleme auf dem Weg, bevor die Nordsee dann dieses grüne Kraftwerk Europas werden kann. Aber ziehen doch wirklich alle an einem Strang? Ja, das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, weil es aktuell sogar noch einen Rechtsstreit zwischen Belgien und Frankreich wegen einer Offshore-Anlage gibt. Der belgische Premierminister de Croix hat zwar hier abgewogen, und hat gesagt, man wird hier schon eine Lösung finden, aber es hat doch schon angedeutet, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Etwas anderes ist, dass auch unter sauberem Strom hier unterschiedliche Auffassungen bestehen. Also Frankreich setzt nach wie vor auf Atomstrom. Das könnte auch schwierig werden, wie wir dann eben die Beschlüsse, die hier gefasst worden sind, in nationales Recht umsetzen. Also da ist auch noch mal ein Fragezeichen dran. Und letztendlich geht es auch um die Unternehmen, die den Ausbau ja vorantreiben müssen. Also nicht umsonst waren ja hier auch die Fachminister mit an Bord. Aber ob die Unternehmen wirklich so schnell liefern können, das ist noch nicht beantwortet worden, weil der Ausbau solcher Anlagen, der ist ja alles andere als trivial. Iris, vielen Dank für die Informationen nach Ostende.